Franchising bedeutet gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg und Franchising bedeutet auch Arbeitsteilung, Spezialisierung, Gemeinsamkeit und Selbstständigkeit, miteinander am gleichen Strang zu ziehen und eben vom Ich zum Wir zu kommen. Am Franchising begeistert mich besonders äh, der partnerschaftliche Umgang zwischen Franchise-Gebern äh, und Franchise-Partnern, insbesondere äh, die Kommunikation auf Augenhöhe, die für mich auch ausschlaggebend ist für ein erfolgreiches Franchising. Beidseitig finde ich diesen Erfahrungsaustausch halt so absolut äh, wichtig und relevant, ich was Franchise-Nehmer davon profitiert. Ich war ungefähr die Nummer 200 als Franchise-Partner bei Mrs. Sporty bei meiner Eröffnung damals und es war unheimlich wertvoll, da mit den anderen Franchise-Partnern, auch mit den Trainern, mit den Teams von den Franchise-Partnern im Austausch zu sein. Wir wollen einfach so Dinge wie eine starke Marke, die Nummer 1 am Markt und innovative Produkte bündeln mit dem richtigen Unternehmergeist. Für mich ist Franchise eine sehr gute Möglichkeit, um sich sicher selbstständig zu machen. Ich habe total profitiert von dem großen Know-how, welches eben schon im System da war, von der großen Marke, die schon bekannt war und gleichzeitig auch von dem Austausch mit den anderen Franchise-Partnern. Ja, Remax ist ja ein schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreiches Franchise-System in Österreich und alles Reikersdorfer bezeichnet mich immer als Geburtshelferin von Vimex. Und das war ich damals vor vielen Jahren natürlich sehr gerne. Remax ist ein Franchise-System, das all diese Erfolgskriterien des professionellen und seriösen Franchisings erfüllt. Remax ist für mich ein sehr würdiger Franchisegeber des Jahres 2018, aus dem Grund, weil ich schon einige Franchise-Partner kennenlernen durfte, die mit einer unglaublichen Begeisterung am Werk sind, die ganz loyal dem System gegenüber und dem Franchisegeber geber gegenüberstehen und weil ich ich, äh, Remax als ganz besonders enthusiastisches, begeistertes Franchise-System erlebe. Ja, Remax Österreich ist für uns Mrs. Sporty in der Franchise-Szene ein absolutes Vorbild. Wir sind auch im intensiven Austausch, weil Remax aufgrund des doch etwas äh, äh, größeren Alters mehr Erfahrungen hat und wir uns da intensiv austauschen und das ist ja generell der Vorteil von Franchise aus meiner Sicht, dass wir sowohl auf der Franchise-Nehmer als auch auf der Franchise-Geber-Seite einen intensiven Austausch haben und da voneinander profitieren können. Zu Revax quasi verdienter Franchise-Geber des Jahres 2018, eine Firma mit wirklich einer tollen Struktur, einer perfekten Marke, aber das, was mir am meisten beeindruckt, einfach die Firma hat wirklich eine Philosophie und der Kultur und es gibt einen Ausspruch eine Kulturfriststrategie zum Frühstück und das merkt man, da sind echte Menschen dahinter und ich glaube das ist die Erfolgsgeschichte wirklich vom quasi Einzelunternehmer und jetzt nach über 20 Jahren immer noch so toll am Markt und wirklich auch für die Zukunft ist diese Firma top gerüstet.